Das klappt doch alles. Ich wollte, ja, da wir jetzt mal von den Fachleuten gehört haben, was rausgekommen ist äh, nach den politischen Vorgaben der Piratenfraktion und äh, natürlich unser, äh, unser Fachbereich Verkehr, wollte ich jetzt gerne mal zunächst die Kritikerinnen und Kritiker äh, zu Wort kommen lassen, auch grundsätzlich an dem Vorhaben. Das sind natürlich auch alles Experten in dem Bereich, die wir hier eingeladen haben. Zunächst äh, ist dazu nennen Heidi Tischmann vom... Äh, Verkehrsclub Deutschland und ich habe aufgeschrieben Referentin für Bahn- und Güterverkehr, stimmt das? Ja. Ja. ÖPNV gehört zur Bahn dazu, dazu. habe ich gerade schon was gelernt, ähm, also, genau, Frau Tischmann hat sich geweigert ein Bügelmikrofon zu nehmen, auch das ist hier <lacht> möglich. Ähm, ja, genau. Heidi Tischmann, die kennt man eigentlich von allen Veranstaltungen, die mit dem Thema fahrscheinloser Nahverkehr zu tun haben. Ich selbst habe sie schon getroffen, mehrfach. Und meine erste Frage: Ich habe mir aufgeschrieben, so ein Spruch ist auch, oder das VCD ist auch, der fahrscheinlose ÖPNV sei unökologisch. Vielleicht kannst du damit mal anfangen. Ich wurde zwar gebeten, ein Eingangsstatement vorzubereiten. Das kannst, aber du, wird, immer, kannst du auch bringen. Aber ich beantworte oder? erst mal deine Frage. Bitte, bitte. Also der ÖPNV ist ja auch motorisierter Verkehr und per se eigentlich nicht umweltfreundlich. Die wirklich umweltfreundlichen Verkehrsträger oder Fortbewegungsarten sind zu Fuß gehen und Fahrradfahren. Uh -huh. Und, also ich, ich gehe ja gleich noch mal ins Detail. Bitte. Deswegen ist ein kostenloser, eine kostenlose Nutzung des ÖPNV gegenüber dem Langsamverkehr, so, also Fuß- und Radverkehr, einfach zu preiswert. Das ist, damit, das ist die Antwort auf diese Frage. Mhm. Und jetzt sage ich, was ich noch gerne sagen Bitte wollte sag, zu der Studie. Ihr was du, du hast sie ja gelesen. Ich habe natürlich die 143 Seiten nicht gelesen. Ja. Sondern nur die Zusammenfassung. Dann los. Also wir begrüßen als VCD erstmal grundsätzlich, dass die Piraten diese Studie in Auftrag gegeben haben, die ja nun heute vorgestellt wurde. Und wir würden es auch, wenn wir dem fahrscheinlosen ÖPNV, dem kostenlosen ÖPNV etwas kritisch gegenüberstehen als Verkehrsclub Deutschland, es begrüßen, wenn es in einer Stadt wie Berlin... Eine Umsetzung dieser Idee gäbe, das wir, würden wir sehr begrüßen und auch kritisch weiter begleiten wollen. Mhm. Bisher gab es diese Möglichkeit des Nulltarifs im ÖPNV ja nur in kleineren Städten wie zum Beispiel in Templin oder in Lübben, die haben so rund 15.000 Einwohnerinnen. Oder auch die berühmteste Stadt ist Hasselt in Belgien mit 70.000 Einwohnern. Äh, diese drei Versuche haben die Gemeinsamkeit, dass sie nicht umlagefinanziert waren, so wie ihr das jetzt vorschlagt, sondern steuerfinanziert. Da war aber auch der Kostendeckungsgrad durch die Fahrgeldeinnahmen nicht so hoch wie in Berlin, der ist er 50 Prozent. Sie hatten auch gemeinsam, dass sie, bevor sie den Nulltarif eingeführt haben, den ÖPNV massivst erst verbessert haben, bevor sie den Nulltarif eingeführt haben. Und gemeinsam haben sie auch noch, dass sie inzwischen wieder Geld von den Fahrgästen kassieren. <lacht> <lacht> Ich begrüße, wir begrüßen auch, dass es mit dieser Studie und auch die Linken und die Grünen in Berlin haben ja den Nulltarif sich äh, auf ihre Fahnen geschrieben. Wir begrüßen das sehr, weil eine, eine, eine vertiefte Debatte um die Finanzierung des ÖPNV absolut notwendig ist. Der ÖPNV, dem fehlt es an Finanzen hinten und vorne, die Infrastruktur ist marode, es gibt einen Investitionsstau, äh, Haltestellen, Rolltreppen und so weiter. Und äh, es steht auch eine Neuordnung der Bundesfinanzen für den ÖPNV auf der Tagesordnung. Das muss bis 2019 geordnet werden und neu geordnet werden. Und deswegen ist die Debatte um den Nulltarif im ÖPNV wirklich sehr, sehr hilfreich. Also da sind wir auch sehr damit einverstanden. Eine, eine reine Steuerfinanzierung, wenn man auf äh, Fahrgeldeinnahmen verzichtet, aber das, äh, muss ich, da laufe ich hier, glaube ich, offene Türen ein. Ja. Das ist sowieso nicht gedacht. Das können kommunale Haushalte nicht wuppen, das auszugleichen, aus ihren normalen Steueraufkommen. Und äh, Wir würden übrigens die Mehreinnahmen, die wir erzielen, für Angebotsverbesserungen des ÖPNVs verwenden wollen, weil wir der Meinung sind, dass... Ähm, nennenswerte Markteinteile eher über ein verbessertes Angebot im ÖPNV zu erzielen sind und nicht über den Preis. Jetzt noch ein Lob und vorher noch mal ein gern. Blick zu, nach Hasselt. Hasselt ist immer sehr spannend. Hasselt hatte auch das, was ihr jetzt ja. aufgenommen habt, ein umfangreiches verkehrspolitisches Konzept dem, der Einführung des Nulltarifs vorangestellt. Es gab wirklich auch Viele Verbesserungen für die Radfahrer und Radfahrerinnen. Der ÖPNV wurde vorher verbessert, das hatte ich schon gesagt. Und die gesamte Innenstadt von Hasselt wurde für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Und finanziert wurde der Nulltarif auch über den Verzicht auf Straßeneubau. Das wäre ja vielleicht auch noch eine Variante. Für Berlin, das kam leider auch nicht vor. Die A100 wollte ich noch mal in die Debatte werfen. Ja, da gibt es dann, da dann gleich Applaus. Ich begrüße das. Das wusste ich. Wenige Sozialdemokraten hier. So. Ähm, <lacht> damit mache ich. Also, unsere Kritikpunkte sind irgendwie auch ziemlich weggefallen, weil wir uns ja vorher uns schon beraten bevor ihr die Studie in Auftrag gegeben habt. Ihr habt viel von den, unseren Vorschlägen aufgenommen, vor allen Dingen auch dieses verkehrspolitische Konzept, was ja voranstellt, das ist prima, damit sind wir sehr einverstanden. Okay. Gar nicht so, jetzt wollte ich eigentlich... Dankeschön. Ich, ich wollte jetzt die... Wir äh, machen das, glaube ich mal. Magst du das... Okay, okay. War nur zu schnell, alles gut. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich äh, hier äh, Kritik äh, hören, aber vielleicht kommt das jetzt noch. Der Nächste in äh, der Runde ist Matthias Gibner und zwar ist er stellvertretender Vorsitzender des Berliner Fahrgastverbandes IGb ja IGb mhm. also ihr äh, die Stimme der Leute die äh, wir zur Kasse bissen, bitten wollen und mhm. ähm, was ich mitbekommen habe ist dass auch gerade der äh, IGb äh, den, das, die Angebotserweiterung als ein ganz wichtiger äh, ja. Punkt äh, für den öffentlichen Personennahverkehr äh, sieht. Nur ich frage mich dann halt auch, und das können Sie vielleicht uns auch erklären, äh, wie, wenn nicht über ein anderes Finanzierungsmodell das dann finanziert werden soll? Also es ist in der Tat so, dass ähm, das Berliner Verkehrssystem in seinem augenblicklichen Zustand überhaupt nicht in der Lage wäre, einen irgendwie nennenswerten Mehrverkehr abzuwickeln. Also wir haben jetzt schon auf äh, innerstädtischen u bahnlinien gerade im Früh- und Nachmittagsberufsverkehr, äh, die Situation, dass 100% Prozent äh, gemeldet werden an die Leitstelle. Das heißt, äh, Züge fahren ab, ohne dass all, alle Fahrgäste auf dem Bahnsteig äh, den Zug betreten können. Das heißt, eine äh, weiter steigende Nachfrage und so etwas würde durch ein 0 euro ticket oder ein wie auch immer geartete Fahrscheinlos. fahrscheinloses System ähm, eintreten. Das heißt, so ein Mehrverkehr wäre im Augenblick überhaupt gar nicht zu bewältigen. Und äh, da sehen wir auch angesichts der politischen Konstellation im Land Berlin gerade die große Schwierigkeit. Ähm, es wären einige hundert Millionen Euro ausgegeben, um in Treptow jetzt gerade eine Autobahn zu bauen, aber äh, die Verbesserung der Straßenbahnstrecken, äh, Ausbau irgendwelcher Busspuren und sowas fällt komplett unter den Tisch. Und da hat leider auch der neue Verkehrssenator bisher zwar einige Ankündigungen äh, von sich gegeben, aber wirklich spürbare Auswirkungen hat das noch nicht gegeben. Ich äh, kann mich der, meiner Vorrednerin äh, absolut anschließen. Auch wir begrüßen die äh, von den Piraten angestoßene Debatte. Dass das gegenwärtige Ticket- und Finanzierungssystem mal von jemandem in Frage gestellt wird und dann mit einer wissenschaftlichen Studie auch mal versucht wird, neu zu beleuchten, entspricht auch durchaus unseren Intentionen. Allerdings ist die Konsequenz des fahrscheinfreien oder fahrscheinlosen Tickets oder. Zugangs zum ÖV, ÖV äh, nicht unbedingt das, was sich der Berliner Fahrgastverband ähm, für die Zukunft vorstellen kann, weil wir nämlich ähm, gerade durch so ein äh, fahrscheinfreies System die Gefahr von Fehlsteuerungen sehen. Das wurde ja auch vorher, vorher schon angesprochen. Die wirklich kostenfreien oder sehr günstigen, umweltverträglichen Fortbewegungsarten sind zuallererst das Laufen und dann kommt das Fahrrad und alles weitere ist äh, motorbetrieben, äh, verbraucht Energie, äh, verbraucht hohe Infrastrukturkosten und äh, da besteht eben wirklich die Gefahr, dass eine Kannibalisierung eintritt, das heißt, dass äh, Menschen, die vorher durchaus bereit waren, eine gewisse Wegstrecke zu Fuß zurückzulegen, zum nächsten Supermarkt, zum Bahnhof, wohin auch immer, dann die Gelegenheit nutzen und einfach in den Bus einsteigen, weil es ja nichts kostet. Und dann haben wir das Problem, dass eben der nicht ganz so umweltfreundliche ÖV vom, von den Mitteln des Umweltverbundes, die ohne Motor betrieben werden, eben Verkehrsleistung abzieht. Was Fragen, ja? noch, Was sagen Sie denn zu den Leuten, die jetzt auch bei schönstem Wetter mit dem Fahrrad in die S-Bahn einsteigen? Das äh, sehen wir durchaus kritisch, wobei das es natürlich... <lacht> Das, wobei es natürlich auch äh, Anwendungsfälle gibt, äh, nehmen wir mal ein Beispiel, jemand wohnt in Königs Wusterhausen und hat seinen Arbeitsort irgendwo in Spandau, äh, wo dann die S-Bahn nicht unmittelbar hinfährt, äh, dann ist es natürlich ein Weg äh, erstmal in die S-Bahn einzusteigen, einen großen Weg, Teil dieser Strecke mit der Bahn zurückzulegen und dann in der Nähe des Zielortes äh, die Bahn zu verlassen und mit dem Fahrrad zu fahren. Aber äh, auch da sehen wir durchaus kritische Entwicklungen, äh, gerade auch zu Zeiten äh, des letzten S-Bahn- oder hier Bahnstreiks, äh, wollten ja durchaus ernsthaft Menschen mit Fahrrädern in die sowieso schon knackevollen Züge rein, was dann natürlich unter den verbliebenen Nutzern des ÖV äh, für schlechte Stimmung gesorgt hat und den öffentlichen Nahverkehr in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gerade attraktiver gemacht hat. Also ähm, Wann immer ich im äh, Bekannten- und Verwandtenkreis über die Nutzung des ÖV, ÖV rede, äh, bekomme ich da natürlich auch immer diesen Satz zu hören, ja dann kann ich ja nicht mit einer hellen Hose einsteigen, weil am Ende habe ich dann Fahrradreifen drauf. Ne? Also äh, das ist... Das sind auch Fragen, die gerade bei solchen äh, fahrscheinfreien Ticketsystem oder Nutzungssystemen auch beachtet werden müssen. Wie regle ich die Fahrradmitnahme? Wenn ich das dann nämlich auch noch in die äh, fahrscheinfreie Benutzung einbeziehe, dann nimmt wirklich jeder sein Fahrrad mit und dann ähm, ja, dann brauchen wir ein völlig neues äh, Bahnsystem. Okay. <lacht> Ich will ja. was ich noch zu den Finanzierungsmodellen, die da eine Rolle spielen, hinzufügen möchte. Beim Berliner Fahrgastverband ist im Prinzip unstrittig, dass das Land Berlin sich aus Steuermitteln stärker im öffentlichen Verkehr engagieren muss. Der jetzige Anteil hat dazu geführt, dass gerade bei der BVG eine substanzielle Unterdeckung eingetreten ist über die Jahre. Das heißt, Infrastruktur konnte nicht stand gehalten werden. Züge sind verrottet, fallen jetzt aus und wir haben Fahrzeugmangel auf den Großprofillinien in ganz gravierendem Maße. Hier muss das Land Berlin aus Steuermitteln wesentlich stärker in die Verantwortung genommen werden. was bei Modellen, die mit einer Gebührenfinanzierung arbeiten, ein bisschen negativ äh, ins Gewicht fällt. ist ähm, Der Einfluss der Nutzer auf die Ausgabe der Gelder ist natürlich auch äh, nicht zu steuern. Wir haben ein System der Gebührenfinanzierung in Deutschland, was jeder kennt. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Jeder ist durch die Haushaltsabgabe gezwungen, äh, seinen Beitrag zur Finanzierung zu leisten. Der Einfluss der Nutzer, das öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf das, was dort getrieben wird, ist denkbar gering. Das heißt, es werden Milliarden eingesammelt und in irgendwelchen Strukturen verbraucht und man hat als Einzelperson überhaupt keinerlei Einfluss darauf, was mit diesem Geld gemacht wird. Sowas könnte natürlich bei, einem, bei einer Gebühr für den öffentlichen Verkehr auch passieren. Da müsste man sich dann natürlich auch noch überlegen, wie die politische Kontrolle erfolgen soll. Mhm. Ja, das waren jetzt eigentlich so meine Eingangsstatements. Also, der, der Fahrgastverband äh, sagt, einsteigen und losfahren äh, wollen wir nicht. Äh, nicht in diesen äh, fahrscheinfreien Verkehr, so wie er äh, gedacht ist. Nein. Okay, ja, das ist, glaube ich, klar, gekommen, äh, klar geworden. Als Nächsten haben wir Dr. Axel Friedrich da. Ich habe jetzt hier auf meinem. Äh, Zettel nur Pluspunkte stehen, aber ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, dass auch ja. deutliche Kritik da ist. Ja. Dr. Axel Friedrich ist äh, Umweltexperte und Verkehrsberater und äh, war in diesen beiden Feldern auch mal Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium. Umwelt, nein, Umweltbundesamt. Ach, Entschuldigung, Umweltbundesamt. Ja. Ähm, wo ist die Kritik? Grundsätzlich schon mal, also ich habe nicht ganz verstanden, den letzten Satz, wo ist der Einfluss der Bürger auf den heutigen ÖV? Wir haben einen Aufgabenträger, was trägt er eigentlich? Ich hasse solche Wörter. Wir haben, deswegen das Wort Bürgerticket ist in dem, der Studie aus meiner Sicht missbraucht worden, weil wie es an sich definiert war, von den paar Leuten, die es mal entworfen hatten, sitzt noch einer dabei hier, war einfach, dass die Bürger eingebunden werden in die Entscheidung, welchen ÖV kriegen wir eigentlich? Und das heißt auch Transparenz der Finanzströme. Ich habe versucht mal von einigen, ÖV-Unternehmen Zahlen zu bekommen, ich wünsche Ihnen allen viel Spaß bei dieser Aktivität. Wieso eigentlich? Wir finanzieren die, wir bezahlen die, wieso kriege ich die Daten nicht? Das heißt, die Frage für mich, die Bürgerferne, die sinkende Wahlbeteiligung, das sind alles Dinge, die sich auch in solchen Dingen ausdrückt. Ich sage einfach, ich möchte eine ÖV, der von den Bürgern entschieden wird. Deswegen Bürgerticket und nicht nur umlagefinanzierte ÖV. Das heißt, die Bürger sollten bezahlen, auch entscheiden, was gemacht wird. Die Schweiz hat ja sowas in der Richtung, Groß und Entscheidungen werden getroffen von den Bürgern. Gucken wir uns die Wahlbeteiligung an bei diesen Entscheidungen, die ist ziemlich hoch. Weil die haben das Gefühl, wir entscheiden mit. Ist der ÖV schlechter in der Schweiz als in Deutschland? Nicht unbedingt. Ne? Aber also die Frage, was möchten die Bürger eigentlich haben, ist die entscheidende Frage, bevor ich über Finanzierungsfragen spreche. Ich habe eine hohe Sympathie für einen umlagefinanzierten ÖV, wenn er auch von den Bürgern entsprechend getragen wird. Aber mhm. nur dann. Wie gesagt, wenn ich weiß, ich als Bürger entscheide mit, was ich bekomme. Und nicht irgendwelche Leute in den Hinterzimmern. Und das ist für mich die zentrale Frage. Der nächste Punkt in der Studie, einige Fragen wie die Pendler ist nicht entsprechend oder die Verbundsfragen nicht entsprechend ausgearbeitet. Ich gebe zu, das ist keine ganz einfache Aufgabe. Ich hätte gerne mal eine richtige Machbarkeitsstudie gemacht. Die kostet auch dann 100.000 Euro. Ein bisschen mehr, als ihr wahrscheinlich bekommen habt. Dann könnte man die Fragen... Nein, wir haben es ja mal durchgespielt mit ein paar Experten, wie wir sowas machen könnten. könnten wir könnten mal eine Studie durchführen? Und wir kamen auf 100.000 Euro. Ich bräuchte um eine vernünftige Machbarkeitsstudie, die alle Fragen, die wir hier in der Studie angerissen finden, aber nicht ausgearbeitet haben, einfach durchspielen müssten. Wie löst das Problem der Verbundfinanzierung? Wie löst das Thema der Pendler? Wo ich auch Probleme habe, und das ist jetzt eine Grundsatzfrage, ich mische Sozial- und Verkehrspolitik. Also ich bin dafür schon immer, lass die beiden Dinge geteilt. Macht Sozialpolitik, gibt den Leuten, die bedürftig sind, das Geld und macht Verkehrspolitik nach den Notwendigkeiten des Verkehrs. Und das ist auch an der Stelle wieder entsprechend vermischt und das macht keinen Sinn. Also wieso sollen Leute unter 18 kostenfrei fahren? Wieso sollen es ermäßigt fahren? Gute Frage, ne? Andreas. Sollen wieso sie, sollen, sollen sie, soll, ja, meine Frage, ist, sollen sie eigentlich weniger bezahlen, obwohl sie den gleichen Aufwand erzeugen? Sollen Leute von draußen, die einen höheren Aufwand erzeugen, den Pendler haben ja einen höheren Aufwand, dann günstig wegkommen? Sollen Touristen, die auch einen hohen Aufwand erzeugen, mit 1,50 abgegolten werden? Also ich habe so ein paar Punkte, wo ich sage, ich kann es nicht nachvollziehen. Die zahlen heute 6,70 pro Tageskarte. Auch die Schüler haben eine Monatskarte von 28 Euro. Meint richtig informiert bin. Meine Kinder sind ja aus dem Schulalter raus, ganz genau weiß ich nicht, aber die Größenordnung stimmen wahrscheinlich. Und die Frage, wenn man alle die Dinge einbezieht, kommen wir in ersten Abschätzungen, für Hamburg haben es mal gemacht, auf 13 bis 15 Euro pro Einwohner. Und das ist eine Aussage, wo ich dann auch Unterstützung von Sozialverbänden hat vier Verbänden bekomme, weil das ist niedriger als sie heute einen Beitrag bekommen in Ihrem Hart-IV-Satz? Und das ist die entscheidende Frage. Und dann mache ich Sozialpolitik. Auch nur dann, wenn ich alle hinzuziehe zur Finanzierung, denn der ÖV, sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist eigentlich Daseinsfürsorge. Für mich ist auch die alten Gesellschaft damit einzubeziehen. Ich müsste alt träumen, wenn ich sehe, dass 80, 90-Jährige im Auto fahren. Ja, nichts zu lachen. Aber sie fahren. Ich bin in Italien angefahren worden in einem Dorf, mit dem Fahrrad, ich stand da mit dem Fahrrad, hat mich angefahren. Warum? Der hat keine Wahl, Er kann nur mit dem Auto fahren. Es gibt kein ÖV. Und wir fahren einfach heute in den ganzen Ballungsgebieten, fahren die Leute mit dem Auto, weil sie in den Ballungsgebieten, im Randgebiet abends keine Alternativen mehr haben. Und diese Frage muss die Gesellschaft sich auch stellen. Wie mache ich eine alte Gesellschaft auch mobil? Wie gesagt, ich habe ja eine Bahnkarte 100, bin alt privilegiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite fahre ich zu viel, das ist ein anderes Thema. Aber ich fahre trotzdem Fahrrad. Warum? Es macht viel mehr Spaß. In Kopenhagen sind die Menschen gefragt worden, wieso fahrt ihr Fahrrad? Die meisten haben erwartet, um Geld zu sparen, Umweltschutz zu betreiben, Klimaschutz. 85% Prozent haben gesagt, wir fahren Fahrrad, weil es Spaß macht. Und, deswegen, und die <lacht> werden nicht verschwinden, die werden weiter Fahrrad fahren. Deswegen, das sind so manche Vorstellungen, wo ich sage, das passt mit den Daten, die wir als Verkehrsforscher haben, nicht zusammen. Viele dieser Befürchtungen. Aber nochmal, der zentrale Punkt ist, ich möchte transparent und möchte Mitentscheidung haben der Menschen über einen Verkehr, der ihnen gehört. Ihnen ist mein Verkehr und nicht der der Stadt. Das, das, ist, das. ist der entscheidende Punkt. Dankeschön. Andreas, dein Stichwort. Fahrscheinlöser ÖPNV als Mittel der Bürgerbeteiligung. Ja, das wäre auch der erste Punkt, auf den ich ähm, eingehen wollte. Ähm, das ist mit Sicherheit ein ähm, entscheidender Punkt, der auch jetzt ja, gerade losgehen kann. Nämlich auf der Grundlage, was wir hier ähm, vorgelegt haben und natürlich auch in weiteren Veranstaltungen und auch in der Diskussion mit ähm, den anderen politischen Parteien. Es ist, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig, dass man das berücksichtigt und dass man das auch weiter verfolgt, dass diejenigen, die den Verkehr und die den ÖPNV nutzen wollen, eben auch noch viel, in viel stärkerem Maße als bisher mit einbindet, damit er genauso begriffen nicht wird. Nicht, einbinden, nicht einbinden. Nee. Ja, das ist, dann, noch mal, dann, das ist wieder eine, eine, eine Schere im Kopf, die mich wieder ärgert. Wenn ich sage, einbinden, weg, einbinden und wegbinden, die sind auch eingebunden, haben Sie Einfluss? Das ist doch nicht der Punkt. Nee. Die Frage ist doch, ist mein Verkehr? Ich möchte bestimmen, welchen Verkehr es gibt. So, dann frage genau. ich Sie jetzt aber mal ganz konkret. Äh, jetzt muss ich mal ja. nachfragen. Wie? Indem ich eben auch, wie in der Schweiz... ...entscheidung mache, Das genau. In der Schweiz kann man nur die Verfassung ändern, nicht die Gesetze und schon gar nicht die Finanzierung. Die Finan Natürlich, die ÖV. Die, die wenn ich in einer Stadt wie Zürich eine ÖV machen will, muss ich eben finanzielle Beträge einsammeln und dafür werden Entscheide getroffen. Die U-Bahn ist nicht gebaut worden in, in Zürich, weil eben die Bürger dagegen gestimmt haben. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich sage einfach, wenn ich ÖV nutze, möchte ich wissen, was wofür ich bezahle. Dass manche da ein Land sind, weiß ich auch, aber eben nicht Einbindung. Nicht Einbindung, ich möchte, dass die Bürger entscheiden, was wir kriegen. Also Andreas, Entscheidung. Also ja. die Bürger entscheiden. Ähm, bin ich auch mit einverstanden. Letzten Endes, glaube ich, sind wir da auch gar nicht so weit auseinander. Die Frage ist natürlich dann, Okay, wie macht man es dann jetzt konkret und wie findet dann die Entscheidung der Bürger über ihren ÖPNV dann tatsächlich auch statt? Bei 2011 hätte ich natürlich gesagt, einfach Piraten wählen und dann wird alles gut. Inzwischen weiß ich auch, dass es natürlich so einfach nicht ist. Ich war letzte Woche gerade in der Schweiz auch mit... Ich sehe Kollegen äh, mit dem Verkehrsausschuss und genau dort wurde mir aber auch nochmal deutlich, ähm, mit was die eigentlich da so erfolgreich sind. Die bieten tatsächlich fantastischen Verkehr an, öffentlichen Verkehr, sind immer taktgenau, pünktlich und so weiter, das funktioniert tatsächlich wie ein Uhrwerk. Jetzt glaube ich, äh, <lacht> habe ich die Phrasen dann auch durch, aber sie sagen selber von sich, sie verkaufen gar nicht Verkehr, haben sie berichtet, sondern sie verkaufen Lebensqualität. Das ist das, wie sie selber wahrgenommen werden wollen und wie sie tatsächlich auch von den Bürgern wahrgenommen werden, die das benutzen. Da ist eben tatsächlich auch die, bei den Autofahrern ganz klar, dass das Tram, wie es dort mhm. heißt, ähm, mit dem Trampiloten vorne, der das Tram fährt, ähm, dass das Tram immer Vorrang hat mhm. in der Schweiz. Ja. Auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwie auf einem recht und ich könnte dann vielleicht, sondern da wird das, ist das einfach eine ganz andere Herangehensweise. Insofern die Wahrnehmung und Beteiligung und alles ist da tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, wir können da viel von lernen. Und dann ein Punkt noch, gerade zur Angebotsverbesserung, Qualitätsverbesserung. Für mich bedeutet das eben, dass gerade durch einen ähm, fahrscheinfreien ÖPNV oder durch eine andere Finanzierung, es eben gerade in den Randbezirken, wo es jetzt eben im Prinzip aus meiner Sicht ein schlechtes Angebot gibt für jemanden. Das sind auch die Gebiete, gerade in Berlin, wo man dann eben am ersten auf ein Auto umsteigt, weil man sagt, naja, bis ich dann zur Bushaltestelle gelaufen bin und so weiter. Da ist es am einfachsten tatsächlich auch für eine Angebots- und Qualitätsverbesserung zu sorgen, indem man den Fahrschein freien ÖPNV anbietet, ähm, weil gerade dort natürlich viele Bereiche sind, die man auch mit tram, mit dem Bus, ähm, einfacher erschließen kann, als wenn man jetzt zum Beispiel komplett neue U-Bahn-Linien oder ähnliches ähm, bauen müsste. Insofern, das ist für mich tatsächlich auch eine Chance, die sich bieten würde. Ich würde jetzt äh, kurz noch Herrn Maas zu einer bestimmten Frage zu Wort kommen lassen, dann habe ich jetzt schon, sehr gut, es, die Diskussion fängt an, dann äh, <lacht> haben wir zwei Fragen äh, von meiner Linken und zwar, äh, was jetzt auch gerade äh, kritisch angemerkt wurde, die Frage, ähm, ob sich im Modalsplit denn so viel ändert also, äh, und was sich ändert. Ich glaube, wir können oder wir haben das vorher mal diskutiert, das ist ein äh, Tallinn, wo weniger Leute vom, vom Auto umgestiegen sind als bei Fahrrad oder als vom, Fahr, vom Fahrradverkehr oder Fußgänger, genau. Ja. Ähm, haben, hat die Studie denn darüber eine Aussage getroffen, beziehungsweise sehen Sie das ähnlich? Haben Sie die Gefahren auch so mit angenommen, Herr Maas? Also. Grundsätzlich sehen wir es so wie, wie Herr Friedrich, dass ein passionierter Fahrradfahrer sich nicht ähm, in den ÖPNV drängen lässt, nur äh, sozusagen um, um ÖPNV zu fahren, sondern er wird das Fahrrad weiter nutzen. Äh, ich möchte bequem und in, so wie ich habe andere Ziele, die ich verfolge, ich möchte möglichst schnell, möglichst bequem, möglichst gesund von A nach B kommen. Und wenn das Fahrrad das Mittel der Wahl ist, äh, dann wird es das auch in Zukunft bleiben. Deswegen glauben wir nicht, dass es irgendwelche Spaßfahrten auch geben wird, was ja auch mal irgendwie die äh, Befürchtung sein wird, dass die Leute auf einmal anfangen, irgendwie sich in die Ring-S-Bahn zu setzen und nur noch im Kreis fahren. All das wird nicht passieren. <lacht> ja. Haben ähm, wir auch schon gemacht. <lacht> ja, okay. Kann man auch machen. Ähm, also deswegen, wir, wir, wir sind methodisch äh, so vorgegangen, dass wir, dass wir auf verschiedene Analogien ähm, gezogen haben, wie verhalten sich die Inhaber ähm, beispielsweise auch von Zeitkarten, äh, die Inhaber von, von, 100%, also von, von Ganztagsabos, ähm, wie ist es bei solchen Werbeaktionen, die es immer wieder gibt, wo Städte sagen, dieses Wochenende ist der ÖPNV umsonst oder auch mal mehrere Wochen hintereinander ist der ÖPNV umsonst, wie verhalten sich, ähm, äh, wie war das Verkehrsverhalten, nachdem das Semesterticket eingeführt wurde äh, und all das hat uns eben zu dem, zu dem Schluss veranlasst, dass es eine signifikante Steigerung geben wird, aber nicht eine Revolution, sondern dass es da im Umfang von ungefähr 15 Prozent, war jetzt so das, wovon wir ausgegangen wird, tatsächlich eine, eine Mehrnutzung geben wird vom, vom ÖPNV. Am Ende wissen tut es keiner, aber wir glauben, dass wir methodisch so sauber, wie man nur sauber vorgehen kann, versucht haben, das aus Analogien herauszuarbeiten. Jetzt haben wir zwei Fragen. Heidi, du zuerst. Was Sie gerade über den passionierten Radfahrer gesagt haben, trifft auf die passionierten Autofahrer genauso zu. Genau. Die verlassen ihr Auto auch nicht freiwillig und auch nicht, wenn sie umsonst in ÖPNV benutzen. aus ganz anderen Gründen das eigene Auto, weil sie ihre vier Wände haben, weil sie nicht neben anderen Menschen sitzen müssen, weil sie ihre eigene Musik spielen können. Also ich fahre nicht Auto, also ich habe das nur mir sagen lassen. Und im Vergleich zur Schweiz... <lacht> Im Vergleich In Vergleich zur Schweiz spielen auch oft Leute ihre eigene Musik. <lacht> ja, heute geht das ja. Stimmt, das ist gefährlich. Die Schweiz hat keine eigene Autoindustrie. Das ist der Unterschied zu Deutschland, jetzt mal ganz grob gesagt. Das ist der erste andere Grund bei uns. Wir sind ein Autoland, bei uns werden 80 Prozent der Wege mit, dem, also mit motorisierten Verkehrsmitteln mit dem Auto zurückgelegt, im Nah- und im Fernverkehr. Und da muss man erstmal harte Nüsse knacken, um das ändern zu können. Meine Frage war, jetzt habe ich gleich einen Kommentar gegeben. Die, also ich denke, wenn es in Berlin so ist, dass man fahrscheinlos den ÖPNV nutzen kann, muss doch das Angebot ausgeweitet werden im ÖPNV, das wird es ja so nicht, das exact. haben Sie gesagt. Ja. Ist das in die Kosten, habe ich, nicht, hab ich, hab ja. ich ja. nicht aufgepasst? Okay. Ich habe ja. nee, mich hab alles durchgelesen. <lacht> <Ja>. <lacht> Herr Giebner hatte aber auch noch einen äh, Beitrag. Ja äh, genau, also das mit der mit der Schweiz äh, wollte ich in ähnlicher Weise kommentieren. Ähm, die fehlende Autoindustrie hat dem Land eine ganz andere Mentalität beschert. Wir haben in Deutschland drei riesige Autokonzerne, äh, VW gehört äh, dem Land Niedersachsen oder umgekehrt, wie auch immer. Ähm, aber das, das hat eine, eine ganz tiefe Verflechtung zwischen Autoindustrie, Verkehrspolitik und der großen Politik mit sich gebracht. Wir hatten einen Autokanzler namens Schröder. Und der hat natürlich einen Teufel getan und irgendwas gegen die Autoindustrie gemacht. Und diese Mentalität ist in Deutschland wirklich sehr stark verwurzelt. Äh, wo wir hier alle äh, sicherlich im, im Saal absolut d'accord sind, ist, dass das Tarifniveau in Berlin im Augenblick bereits nicht mehr sozial ist. Es ist vielmehr asozial. Es schließt Menschen von der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs aus, die sich das einfach nicht mehr leisten können. Denn eine Monatskarte für 7950 kann man sich nicht einfach mal so kaufen, speziell wenn man am unteren Rand des Einkommens dahin krebst, vielleicht noch überschuldet ist, äh, aber eben noch kein äh, Hartz IV bekommt und somit zum äh, Anspruchskreis der... Berlin-Ticket-S-Berechtigten gehört. Was mich ein bisschen in der Studie dann äh, schockiert hat und da wollte ich dann eine Frage stellen. Äh, Sie schreiben hier, das ist auf Seite 114, das ist so ein Berechnungsmodell, äh, dass die Beitragshöhe für äh, über 18-Jährige bei 42 bis 61 Euro liegen würde. Das ist ja von den äh, aktuell gültigen 79 Euro gar nicht mehr so weit entfernt. Also äh, da frage ich mich dann doch, ähm, wo ist denn dann der Vorteil? <lacht> können, können wir das splitten? Ich würde darauf gerne politisch kurz antworten und dann ja, genau, Herr Machsfleck. Genau, das wäre jetzt auch meine äh, Überleitung gewesen. Das, ist, das eine ist die Frage, äh, macht man vorstelllosen ÖPNV, damit es billiger wird äh, oder vielleicht aus anderen Gründen? Und äh, das andere ist halt die Frage, woher kommt die Zahl? Also Andreas, oh. vielleicht fängst du mit dem politischen Teil an. Ja, also Verkehr, das wurde vorhin ja auch schon angesprochen, dass es kritisch gesehen wird, wenn man das vermischt mit Sozialpolitik. Allerdings gibt es bei uns tatsächlich ja auch die Überlegung, ähm, wie, ähm, bringen, wie kommen wir dahin, dass sich ähm, diejenigen, die sich bisher den Verkehr so nicht mehr leisten können, in Zukunft das auch wieder können. Und wie finanzieren wir das dann auch? Weil ähm, die bisherige Forderung sozusagen tatsächlich an den... Ähm, politischen Verantwortlichen, die Regierung des Landes Berlin, zu sagen, ihr müsst den Verkehr besser ausstatten, ihr müsst die Preise senken, das hat ja bisher alles nicht zum Erfolg geführt. Also das Ergebnis sehen wir ja, das heißt, man hat im Berlin-Ticket S, bezahlt man mehr, als man im ALG-2-Satz überhaupt für insgesamt Verkehr bekommt, ja, das ist die exa. Realität. Ja. Deswegen mag diese Zahl auch ohne Erläuterung tatsächlich erstmal überraschen. Es ist aber wichtig, dass wir sozusagen hier ein dreistufiges Modell sehen. Das heißt, alle bis 18 sind tatsächlich frei. Ab 18 bezahlt man den regulären Beitragssatz und das Entscheidende ist jetzt, dass ungefähr der ermäßigte Beitragssatz ungefähr ein Drittel aller Berliner betrifft. Und deswegen ist der andere Beitrag eben auch höher. Das bedeutet, dass zum Beispiel gerade die ALG2-Empfänger hier mit einem Beitrag von 15 Euro dabei sind. Das vielleicht nochmal als Erläuterung zu diesem dreistufigen Modell und weshalb es da eben auch äh, bei dieser Beispielrechnung erstmal diesen ähm, Unterschied gibt. Herr Maas. Ja, wobei Herr Baum das äh, auch ja schon fachlich ganz hervorragend äh, beantwortet hat, wie das, wie das zustande kommt. Also wir haben ja, äh, Herr Waluga hatte das ja auch sozusagen hier jetzt nur anderweitig darstellen können. In der Studie ist es noch deutlicher ähm, herausgearbeitet, wie wir, wie wir vorgegangen sind. Also, die Mehrbedarfe haben wir einbezogen, ähm, die zu finanzieren sind. Das sind alles Kosten, die zu decken sind. Ähm, in, insofern kommt man einfach zu einem. Betrag, der umzulegen ist und der am Ende von irgendjemandem zu tragen ist. Und wenn man sagt, dann gibt es Leute, die zahlen gar nichts und es gibt Leute, die zahlen weniger, dann bleibt am Ende natürlich für diejenigen, die noch die, die den vollen Beitrag zahlen, eine Summe, äh, die höher ist. So Und da äh, darf man jetzt auch nicht den Fehler machen und sagen, äh, wenn ich jetzt bei den Gästen äh, beispielsweise nicht 1,50 nehme, sondern ich nehme 3 Euro oder 5 Euro oder was auch immer, ja, dann kommen da sicherlich noch mal Zusätzliche Beträge war raus, Sie haben die Zahlen selber, selber gesehen. Und das wirkt sich auch aus in der Höhe der Beiträge, die dann die Bürgerinnen Bürger zu tragen haben. Aber es ist mitnichten so, dass die Pendlerproblematik von uns nicht gesehen wäre und dass man bei einer äh, Betrachtung, ähm, bei einer anderen Betrachtung zu, zu deutlich geringeren Summen erkäme, äh, sondern wir haben die äh, Verkehrsströme betrachtet und deren Kosten, die von den Berlinern und Berlinerinnen und Berlinern induziert werden. Insofern ähm, glaube ich, äh, also bin ich gerne bereit, darüber zu diskutieren und auch mit, mit, mit anderen Machbarkeitsstudien, die sich tief damit auseinandergesetzt äh, haben, auch zu diskutieren über den einen oder anderen Betrag. Aber ich glaube, man kann sich nicht so einfach machen und irgendwelche Zahlen in die Welt. Setzen und sagen, es wird ja viel günstiger. Ich ja. möchte noch einen Satz anfügen. Ja. Ähm, wir haben, eins ist nämlich auch noch dabei: der Rad- und Fußverkehr, der hier eben auch entsprechend berücksichtigt ist. Mit Ausgaben. Ja, mit Ausgaben. Und ja. der sozusagen sich natürlich auch auf den, dann, äh, den, den Beitrag dann auswirkt. So, bevor ich die ja. letzte Frage stelle, Herr Friedrich hat ja. noch einen Beitrag. Wir haben vielleicht uns mal zu erinnern, woraus das Ganze gekommen ist. Es war ein Projekt in Tübingen. 50 Prozent weniger CO2 bis 2030. Und da war eines der Maßnahmen, dies zu erreichen, nämlich dieses Bürgerticket, eines von vielen. Da war genauso Thema Fahrradverkehr, Fußverkehr, Pendlerverkehr, alles mit enthalten. Und das ist gleich das Problem, wenn man das singulär betrachtet und nicht gleichzeitig die anderen Dinge, um eben auch das Thema Autoverkehr und Thema Radverkehr mit einzubinden, dann kommt man eben zu solchen etwas verkürzten Aussagen, weil natürlich, wenn ich nicht den, Ra den Autoverkehr entsprechend auch negativ beeinflusse, habe ich natürlich keine Auswirkungen, keine großen Auswirkungen auf den Motorsplit. In Tübingen kamen die Modelle dann zu 30 mehr ÖV-Anteil. Das wäre jetzt das, auch das genau, ist, meine... das ist genau die zentrale Frage. Also ich, ich kann den ÖV nicht betrachten, als wäre er alleine in der Welt. Ja, das haben wir, wir auch nicht. Das haben nein, wir auch nicht nein, ich wollte nur was sagen. Wir müssen logischerweise auch sagen, wir machen eine vernünftige Parkraumbeschaffung. Mhm. Keines für die Maut, das ist ein anderes Thema. Aber wir bräuchten hier an der Stelle eben auch eine ganz klare, weitergehende Politik des Senats. Wir bräuchten einen der das Wort auch verdient, um hier entsprechend auch voranzugehen. Denn wo ist das? Wir haben ja gute Konzepte. Städtverkehr, möchte mal erinnern, wer den kennt, ist der beste Plan weltweit, den ich kenne. Wo ist die Umsetzung in den letzten zwei Jahren? Nichts mehr passiert. Ja, das ist völlig richtig. Die, die, jetzt, die, die, da, die Autobahn wird halt durch den Bund bezahlt, der Beton, der da reingekippt wird, nach, durch den Prenzlauer Berg und die U-Bahn die neue halt nicht. Aber Tempo 30 laut SPD-Beschluss. Aber das ist jetzt eine wunderbare Überleitung, weil es äh, wäre jetzt meine Frage auch ähm, an das Publikum, das können ja auch die äh, PodiumsteilnehmerInnen gerne äh, gerne mitbeantworten, was tun wir also gegen die Autofahrer? <lacht> <lacht> <lacht> Fahrradfahren. In, mehr Fahrradfahren? Nein, die, die, äh, die, äh, ich polemisiere jetzt, Herr Dr. Friedrich, Sie dürfen das gerne <lacht> noch äh, relativieren. Ähm, die Frage ist ja, wie kriegen wir denn äh, Leute dazu, vom Auto auf den ÖPNV oder auf Fahrrad oder auf, äh, auf die F äh, Fußwege, die dann besser beleuchtet sind, möglicherweise ähm, äh, umzusteigen? Ähm, und wie ändert sich dann darüber zum Beispiel auch unser Kostenanteil? Äh, ja? Also okay. Autoverkehr kostet ja auch eine, also mehr als der ÖPNV, äh, ja. wie wir, ich glaube, auch alle hier im Raum wissen. Ähm, ja, ich würde das für das Podium und das Publikum öffnen als Einstiegsfrage. Sie können aber auch gerne andere Dinge sagen, wenn Sie das Bedürfnis haben oder andere Fragen stellen. Ich würde um eins bitten, ich sehe die Wortmeldung, wir nehmen das auch auf. Äh, erstens, äh, ich versuche das zu quotieren. Das heißt, wenn ich, eine, wenn ich eine nicht für mich offensichtlich männlich identifizierte Person sehe, die sich gemeldet hat, dann nehme ich die nach einer offensichtlich männlich identifizierten Person ran. So, das Zweite ist, wir wurden auch darum gebeten, es wäre ganz schön für den Raum und für uns, wenn es möglich ist, dass Sie aufstehen, während Sie Ihre Frage stellen. Gut, ich habe, wir können, wir mal da hinten ist Peter Matoschek jetzt, nee, hast dich gemeldet, da musst du jetzt auch. <lacht> Schön. Ähm, eine Frage wurde nicht beleuchtet, euch ich finde, auch, dass die ganze Studie einfach zu kurzfristig ist. Ob ich von einem Auto umsteige, ist keine Frage, ob es morgen der Verkehr kostenlos ist, sondern die stellt sich dann, wenn ich das Auto ersetze. Das heißt, wenn wir eine durchschnittliche Lebensdauer von neun Jahren haben, dann kann man wirkliche Effekte vielleicht frühestens nach Ablauf dieses Zeitraums feststellen. Da reicht mir eine Stunde, bis, eine Studie bis 2020 für mich aus. Das erklärt auch die relativ geringen Effekte bei der Verkehrsverlagerung. Viele Radfahrer, viele Fußgänger, noch keine Autofahrer. Da müsste man einfach eine längere Studie machen. Sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde. Möchte jemand darauf antworten? Sieht das Podium das auch so? Alle nicken, Herr Waluga hat eine... Ja, dann fachlich bitte. Eine, eine kurze Anmerkung. Ähm, intern haben wir natürlich bis 2030 gerechnet, aber aus Komplexitätsgründen, damit die Tabellen auch ein bisschen kleiner sind, haben wir uns auf das Jahr 2020 als sehbarer, äh, Zeitraum, ähm, absehbarer Zeitraum äh, ja, fokussiert. Genau, dann jetzt aber bitte Matoschek. Okay. Ja, vielen Dank. Äh, zunächst mal Lob an die Piraten. Das ist ja nicht so häufig, dass eine Partei, die im Wahlkampf etwas verspricht, dann auch über vier Jahre daran arbeitet, nämlich ein Konzept zu erstellen. Lob. Ne? Hochachtung. Jetzt es ist natürlich also im Moment ein bisschen politisch belastet, die Diskussion, und das macht es dann auch schwer. Und das nimmt dann auch teilweise so ein, bisschen, so ein bisschen religiösen Charakter an, weil man gerne möchte, dass ein kostenloser Nahverkehr funktioniert und natürlich ganz sicher ist, dass dann äh, Hunderttausende Leute das auch toll finden. Deswegen äh, kann es ja gar nicht sein, dass äh, dass der Gottesbeweis nicht erbracht werden könnte und deswegen wird dann eine Studie, das haben Sie nicht gemacht, Herr Maas, eine Studie, Ihre Studie hat richtigerweise ja nur gesagt, so könnte es theoretisch ja. sein, wie es denn praktisch sein müsste oder würde und die politische Situation haben Sie ja auch völlig ausgeklammert. Das hätten wir uns auch nicht leisten können. <lacht> ja. Das macht aber die Diskussion eben ein bisschen schwer. Ja. Richtig ist, und da sind wir uns alle einig sicherlich, dass ohne eine deutliche Angebotserweiterung, ohne eine Netzerweiterung, ohne eine Taktverdichtung, ohne eine Offensive für Bequemlichkeit, Pünktlichkeit, sichere Arbeitsplätze in Berlin der Nahverkehr nicht besser werden wird. Ja. Also das fährt nicht von hinten auf, auf Zäuben, sondern von vorne. Erst das Angebot erweitern und zwar massiv. Und dann wird man sicherlich auch die Fahrgaseffekte haben, die man vermutet, die durch einen fahrscheinlosen Verkehr entstehen. So Was, als, hm? Ja, war noch nicht fertig. <lacht> die Frage ist erstens, wie. Finanziert man die Angebotserweiterung, übrigens aus klimapolitischen Gründen, muss Berlin nicht nur 15%, Prozent, sondern 30% Prozent mehr ÖPNV in den nächsten Jahren hinkriegen und schafft es nur über eine Angebotserweiterung. Und die Angebotserweiterung, die in der Studie unterstellt ist, ist ja eben finanziert durch diese, äh, den Nulltarif, Fahrschein, die Fahrscheinlosigkeit. Das reicht aber bei weitem nicht für... Eine Angebotserweiterung aus klimapolitischen und auch aus an Angebotsgründen. Und wie finanziert man dieses? Das ist doch die große Frage. Die Studie macht meiner Meinung nach einen deutlichen, ein deutliches Prä bei einer Steuerfinanzierung und da bin ich bei einer anderen Diskussion. Steuer Herr Maas oder? Sieht die Augenbrauen nach Ja, oben. natürlich, wenn Sie zusätzliche Grunderwerbsteuern und äh, äh, steuerähnliche Einnahmen äh, hinzuziehen. Äh, Entschuldigung, ja, wenn ich da kurz einhaken darf, aber. Äh, Beiträge ist das, worauf wir, wo wir die Hauptfinanzierungsquelle sehen. Das, was äh, an Steuern ist, ist sozusagen monetär, äh, im Vergleich zu den, zu den Beiträgen, spielt das keine Rolle? Na gut, dann übersehe ich mal alles, wenn da drin steht in der Tabelle, aus statistischen Gründen nicht berechenbar. Nochmal, eine Finanzierungsdiskussion im Nahverkehr ist bitter, bitter nötig. Und wir haben die Diskussion auf Bund- und Landesebenen, dass gerade aus den bisherigen steuerfinanzierten Instrumenten versucht wird auszusteigen oder sie relativ zu senken. Das ist die große Gefahr. Und wenn man dann aufmacht, eine Diskussion, die heißt, na ja, das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis, und das macht ja Herr Baum, ich weiß ja, wie demütigend und deprimierend Verkehrspolitik sein kann in Berlin. Ne? <lacht> dann glaub, zu sagen, gut, wir oder? machen jetzt ein neues Modell auf, nämlich über Beitragsfinanzierung, dann spielt man natürlich denjenigen in die Hände, die aussteigen wollen aus Steuerfinanzierungsmitteln, die da heißen Regionalisierungsmittel, Entflechtungsmittel, GVFG und Sonstiges. Und das ist die politische Gefahr ist eine politisch hochgradige Gefahr und macht, glaube ich, eigentlich deutlich, dass es darum geht, über Steuerfinanzierung für den Nahverkehr, für die Allgemeinheit, auch aus klimapolitischen Gründen, anders zu diskutieren, als es bisher ist. Dass es in Berlin so, so traurig ist, wie es ist, kann doch nicht der Grund sein, dass man sagt, na dann suchen wir uns andere Finanzierungsmittel. Wir haben Finanzierungsinstrumente, die werden falsch eingesetzt. Und damit mache jetzt. ich auch Schluss. Dankeschön. <lacht> äh, also ich höre hier äh, Wortbeiträge unartikuliert. Okay, wer jetzt äh, Herr Maas war lauter in meinem rechten Ohr, dann Herr Gibner. Ähm, ja, um das äh, nochmal noch mal klarzustellen. Äh, wir haben ja unterstellt, dass die bisherige steuerfinanzierte Grundfinanzierung des ÖPNV weiterläuft, uns auch sogar noch proportional zum Anstieg des ÖPNV auch ausgebaut wird. Deswegen, ähm, ja, ich wollte nur sagen, weil Sie, weil Sie gesagt haben, wir dürfen, äh, ich habe Ihr Plädoyer so verstanden, pro Steuerfinanzierung und man dürfe jetzt nicht umsteigen auf Beitragsfinanzierung. Deswegen wollte ich nur klarstellen, dass die, das, was wir als Beitragsfinanzierung gerechnet haben, substituiert die Fahrgelderlöse. Es substituiert nicht die, äh, äh, die steuergenerierte äh, Subventionierung des ÖPNV. Okay, Herr Gibner, Herr Gibner hat, glaube ich, äh, noch eine andere Meinung. Einen anderen Aspekt, ja. weil Jutta Matuschek sprach ja eben auch den Stichpunkt Angebotsausweitung an. Wir haben auf einer Veranstaltung, die von der BVG vor einiger Zeit durchgeführt wurde, das war so ein internes Treffen, eine schöne Grafik gesehen, auf der die Haltestellen in Berlin Aufgezeichnet waren, bei denen es zu 100%-Meldungen im, äh, im Busverkehr gekommen ist. Das heißt, Haltestellen, an denen Fahrgäste standen, die nicht mehr mitbekommen sind, weil der Bus voll war. Das war auffällig, dass diese Haltestellen im Westteil besonders viel sind, im Ostteil dagegen relativ wenige 100%-Meldungen im Busverkehr. Was ist die Antwort darauf? Wir brauchen mehr Straßenbahn in Berlin. Wir müssen endlich dazu kommen, dass äh, den, den Lippenbekenntnissen und den äh, kleingezeichneten Plänen in Senatsschubladen endlich äh, realisierbare, vernünftige Pläne folgen, die auch in zeitnahen, also in, in nahen Zeiträumen umgesetzt sind. Das heißt, die wichtigen Achsen äh, gerade in den äh, westberliner Innenstadtbezirken, die seit den 60er Jahren ohne Straßenbahn sind, die müssen wieder leistungsfähige Strecken bekommen, denn die Busse, die jetzt fahren, werden mit dem Fahrgastaufkommen, das jetzt vorhanden ist, schon nicht mehr fertig. Und wenn wie auf, auch immer noch eine Angebotsausgeweitung äh, äh, kommen soll, dann äh, brauchen wir die Straßenbahn in ganz Berlin. Und ähm, das ist auch eine politische Grundsatzentscheidung, die endlich getroffen werden muss. Also ich, ich wohne in Wimmersdorf. Ich finde das einen guten Vorschlag. Ich brauche auch eine Straßenbahn vor der Haustür. Ja, Straßenbauern bauen dauert ziemlich lange. Ja. Ich möchte allen mal empfehlen, sich dem Thema Bus Rapid Transport zu nähern. Ich weiß nicht, wer das kennt. Bus Rapid Transport. In vielen Ländern gibt es sowas, nur in Deutschland nicht. Schnellbussysteme, die hocheffizient, hochleistungsfähig sind. In Gongshu hat die, der Busverkehr höhere Leistungsfähigkeit als die U-Bahn in Peking und die hat eine hohe Leistungsfähigkeit. Ich möchte einen anderen Punkt noch mal herbeiführen. Es gibt zwei Untersuchungen von Herrn äh, Broeck und von äh, Becker. In keinem Bereich der Politik ist der Unterschied so groß zwischen dem, was Politiker Glauben, was die Bürger von ihnen wollen und was Bürger von den Politikern wollen, wie im Verkehrsbereich. Und ich glaube, das sind Punkte, auf den ich nochmal hinweisen will. Fragen wir die Bürger, was sie haben wollen und sie sind auch bereit, mehr zu zahlen dann, wenn sie ein vernünftiges Angebot bekommen. Das ist doch die Frage. Nicht, dass wir entscheiden, wer entscheidet eigentlich. Berlin, die Mehrheit der Leute haben kein Auto. Die Minderheit hat ein Auto, aber die entscheidet, was hier gemacht wird in Berlin. Und das ist die Frage eben. Guter Aspekt. Ja. Ein bisschen mehr als der Satz, der mir versprochen wurde. Aber äh, Ich gebe noch kurz den Hinweis. Es haben sich jetzt sehr viele Leute gemeldet. Sie werden nicht alle zu Wort kommen. Das äh, steht schon fest. Mir wurde von der Orga gesagt, ich habe noch 20 Minuten. Äh, deswegen jeder, Be jeder äh, Satz, den Sie weglassen können, der gehört dann einem anderen äh, äh, Mitdiskutanten. Bitte schön. Ja, ich lasse auch einiges weg. Nur ein Punkt. Als ich gekommen bin, habe ich gelesen, Führer, äh, Fahrschein los, dachte mir, gibt keine Fahrschein. Ah, dann werden der die ganzen Fahrscheindrucken, das ganze Fahrscheinwesen, die Kontrolleure, wird alles gespart. Da geht also äh, der Etat erstmal um 15 bis 20 Prozent runter. Aber jetzt, als ich hier war, habe ich nicht ein einziges Sterbenswörtchen gehört. Die Touristen, die kommen, die kriegen dann vom Hotel ihren Schein den zeigen sie dann vor, muss ja kontrolliert werden, so hat ja, sonst hat das Ganze ja gar keinen Sinn. Auch alle anderen, wenn es jetzt beispielsweise differenziert wird zwischen äh, Stoßverkehr und außerhalb, mhm. dann muss der zumindest in, in dem einen ja. kontrolliert werden. Doch, da bin ich auch. etwas sehr verwundert, da würde ich gerne mal ja, was drüber aber hören. Aber danke für die Frage, das können wir gerne noch mal klären, Herr Maas. Ja, Herr äh, Maas. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, vielleicht, das auch, wenn es so komprimiert dargestellt wird, dass die Differenzierungen, die wir da gemacht haben, auch so wahrzunehmen. Also wir haben jetzt zwei Modelle innerhalb des Beitragssystems dargestellt. Das eine ist das, was mit Tickets arbeitet. Darauf würde Ihre Kritik zutreffen. Das zweite ist, und das war die zweite, die, die letzte Tabelle, die ich in meiner Präsentation vorgestellt habe, das ist sozusagen ein gänzlich ticketfreies Beitragssystem. Also da, wird, da ist der individuelle Sondervorteil, nicht, das, nicht die Fahrtberechtigung, die der Einzelne bekommt, sondern ich erhebe Beiträge alleine für die Tatsache, dass der ÖPNV da ist, von allen Einwohnern und von weiteren Nutzergruppen. Und diese, lassen Sie mich das kurz zu Ende bringen. Und diese Einnahmen verwende ich dazu, den ÖPNV so weit sozusagen zu subventionieren, dass keine Fahrgelderlöse mehr notwendig sind. Also wir haben Ihre Forderungen bereits erfüllt. Das ist so eigentlich das Beste, was man Sie, machen kann. Haben Sie eine Zahl, um das vielleicht auch noch mal zu sagen, was man spart innerhalb der BVG und VWB? Also es gibt, eine, es gibt die Zahl nicht konkret, aber in der Studie wurde geschätzt, aufgrund von, von Annahmen, die man oder von Grundlagen, die man hat, dass es ungefähr 50 Millionen Euro sind. Wenn man das Personal nicht dann zur Sicherung der Bahnsteige benutzt. Genau, also wenn man, wenn man oh. sozusagen den Ticketvertrieb in der jetzigen Form einstellt. Okay, ich bitte nochmal alle sich zu melden, damit ich niemanden äh, vergesse, zumindest bei der Auswahl. Äh, <lacht> ich behalte mir vor, äh, zunächst mal da hinten den jungen Mann, der hatte sich relativ früh. Sie unterhalten sich ja eh, das heißt einer von Ihnen beiden kann sicherlich die Frage für beide stellen. Ja. Ja. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, Ronny Friedrich, in der Stadt König Wusterhausen, wurde ja schon benannt, finde ich super. Ich habe gleich mehrere Fragen. Also ich bin Pendler, ich fahre von König Wusterhausen jeden Früh nach Berlin. Wie genau ist es da geregelt? Also ich habe es bisher nicht richtig verstanden, tut mir leid. Mhm. Also, können, genau. können wir versuchen aufzuklären. Gute, gute Frage. Ich möchte anschließen, er möchte anschließen. Na gut, dann, dann schnell, aber ganz kurz eine Frage. Ja, ja, ich bin auch Brandenburger aus Cottbus, also weit weg am Rand. Ist Berlin ist ja nun die Zentrale des Verkehrsverbundes. Wenn, wenn das umgesetzt wird, dann wird das hier in Berlin noch alles viel besser werden, insbesondere wenn Herr Tischmanns Kritik aufgenommen wird wie wir einen Bürger, Bürgerverkehr haben. Dann wird das alles ganz toll und Brandenburg wird abgehängt. Was passiert, um Gottes Willen? Ich habe in Brandenburg dafür, dass auch gut wird. Brandenburg wird nicht abgehängt, nicht durch Berlin. Wer möchte antworten? Dann Herr Maas, bitte schön. Ja, also es gibt natürlich das politische Problem, dass das Abgeordnetenhaus in Berlin natürlich nur über Berlin bestimmen kann. Deswegen wäre das Beste in der Tat. Wenn man verbundweit, da stimme ich Herrn Friedrich auch vollkommen zu, eine Lösung findet und parallel auch in Brandenburg ein entsprechendes System einführt. Wenn man das nicht tut, um Ihre Frage zu beantworten, dann wären Sie in dem ersten System, was das Bürgerticket-System ist, müssten Sie weiterhin ganz normal wie bisher ein Ticket lösen als Brandenburger, weil Sie nicht beitragspflichtig sind. Und nur diejenigen, die einen Beitrag bezahlen, bekommen ein Ticket. Wenn sie hingegen die zweite Lösung, äh, wenn die implementiert würde, also wo sprich sozusagen aus dem Kreis der Berliner Zahlungspflichtigen ein so hohes Beitragsvolumen generiert würde, dass man quasi die Fahrpreise allgemein auf Null senkt, dann würde ab der Berliner Landesgrenze dementsprechend ähm, auch für andere, äh, also für, auch für Sie in dem Fall äh, dann der äh, die Möglichkeit der, der, der kostenfreien Nutzung des ÖPNV gelten. Da das erkennbar ungerecht ist, dass sozusagen äh, nur die Berliner das bezahlen, mhm. muss eine Lösung gefunden werden. Das müsste eine Verhandlungslösung sein zwischen Brandenburg und Berlin, dass natürlich auch die Umlandkreise... Dementsprechend sich an einer Finanzierung beteiligen, damit man nicht zu solchen Ungerechtigkeiten kommt, die ab einem bestimmten Punkt möglicherweise auch rechtlich durchschlagen können, weil natürlich hat das auch alles eine rechtliche Relevanz, wenn wenn einer für andere äh, bezahlt. Da, darf ich da kurz Bitte? noch was anfügen? Ähm, letzten Endes ist es aber auch, sind das kann man darauf aufsetzen, was es jetzt schon gibt, weil es gibt ja inzwischen oder es gibt ja den VBB, ähm, den und da gibt es ja auch Verhandlungen darüber, wie die Einnahmeaufteilung auch jetzt schon stattfindet. Das heißt also, wenn ich ein Ticket in Königs Wusterhausen kaufe, dann bekommt eben nicht nur der Verkehrsbetrieb, der in Königs Wusterhausen das Ticket verkauft hat, Geld, sondern auch die anderen. Und darauf würde dann so etwas dann natürlich auch aufsetzen müssen. Okay. Also man äh muss an der Stelle nicht alles neu erfinden. Okay. Immer fleißig melden zwischen den Redebeiträgen, damit ich es im Blick behalte. Zunächst mal Kollege Wolf. Okay. Ja, erstmal auch von meiner Seite aus besten Dank für diese Studie, weil ich glaube, das liefert viel Material für die Diskussion und für die Weiterentwicklung des Konzepts, auch wenn man im Detail über viele Punkte diskutieren muss, ist völlig klar. Ich glaube, die Schlüsselfrage, über die man sich im Klaren sein muss, ist, dass über die Angebotsausweitung eine Vorleistung erbracht werden muss. Und nicht nur über die Angebotsausweisung, sondern insgesamt auch über die neue räumliche Verteilung innerhalb der Verkehrsinfrastruktur und des Straßenraums. Diese Vorleistung muss erbracht werden, wenn man ein fahrscheinlosen oder über solidarisch finanziertes Bürgerticket einführen will. Und Da muss man sich über die Zeiträume im Klaren sein. Wir reden über ein Projekt, das letztendlich über zwei Legislaturperioden angelegt ist und das in eine langfristige Strategie eingebettet sein muss entsprechend Angebotsausweitung, dazu müssen die Finanzquellen etabliert werden. Ich bin der Meinung, einerseits muss der Steueranteil des Landes erweitert werden, das ist jetzt schon der Fall, weil die Notwendigkeiten der Investitionen bei der BVG sind schon angesprochen worden. Zum Zweiten müssen wir darüber nachdenken, dass wir zusätzliche Finanzierungsquellen entwickeln. Darüber hinaus für die Angebotsausweitung. wir von Seiten der Linken sind darüber am Nachdenken, ob das nicht die Infrastrukturabgabe von Unternehmen, die von der Erschließungskunst durch den öffentlichen Personennahverkehr profitieren. Damit würde man erstmal nicht die breite Bevölkerung belasten, sondern könnte die Angebotsausweitung finanzieren und im letzten Schritt dann die Einführung des Bürgerticks über eine solidarische Finanzierung und darüber auch die Möglichkeit der entsprechenden Absenkung der Kosten für die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs. Ich glaube... In diesen Dimensionen muss man es diskutieren. Und dann hat man auch nicht diese falsche Entgegensetzung, äh, Nulltarif und Angebotsausweitung und die Frage Kannibalisierung, sondern wenn das in der Gesamtstrategie eingeordnet ist, glaube ich, macht es Sinn. Aber das muss wirklich klar sein. Und das muss dann auch langfristig politisch etabliert werden über entsprechende Beschlüsse. Zum Beispiel über einen Volksentscheid und ein Gesetz. Zum Beispiel über einen Volksentscheid, genau. Wenn es, äh, ist ja auch die Praxis in Berlin, wenn es die Politik nicht macht, dann machen es die BürgerInnen selbst. Äh, ähm, kurz nach vorne ich würde aber noch mal ins Podium nee, die junge Dame hier vorne nein nein nein nein, nein, nein. Dankeschön äh, kurz aber noch mal ins Podium geben und zwar äh, vielleicht noch mal zur Klarstellung ich habe es auch nicht äh, ich habe die Studie nicht gelesen ja, äh, kurzer Disclaimer ähm, wir haben ja auch äh, oder Sie haben ja auch äh, mit einbezogen dass äh, Arbeitgeber über Arbeitgeberbeiträge beziehungsweise über die Idee dass auch äh, die äh, Zielstationen der Pendlerinnen und Pendler was beitragen sollen. Wie soll das genau funktionieren? Ist es vielleicht so etwas Ähnliches, wie der Kollege Wolf meint? Ich weiß, dass da auch über Erschließungsbeiträge oder Unternehmensbeiträge geredet wurde bei den Linken. Also da kann man jetzt wirklich könnte man jetzt sehr viel zu sagen, weil es natürlich die unterschiedlichsten Wege gibt, Beiträge und Abgaben auch zu erhöhen. Nur so viel in dem sozusagen allgemeinen Beitragsmodell, was sozusagen auf dem Gedanken der Erschließung basiert. Da würden selbstverständlich auch Unternehmen entsprechend ihres Verursachungsbeitrages für den ÖPNV mit in die Beitragspflicht herangezogen werden. Was aber schwierig ist im deutschen Rechtssystem, weil wir das auch immer wieder gefragt werden, ist so etwas wie es in Frankreich gibt, Diversement Transport, wo eben die Arbeitgeber explizit herangezogen werden zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. und das könnte die gleiche Problematik könnte sozusagen auch bei einer Infrastruktur, die explizit in Richtung Unternehmen gemünzt ist, entstehen, dass das eine Sonderabgabe ist, die im nach deutschem Finanzverfassungsrecht eben nur unter engen Voraussetzungen möglich ist einzuführen. Deswegen: Wir haben in Deutschland erstmal grundsätzlich das System, dass öffentliche Aufgaben über Steuern zu finanzieren sind. Und wenn ich eine besondere Gruppe heranziehen will für eine zur Finanzierung einer besonderen Aufgabe, dann geht das nur, wenn diese Gruppe eine ganz besondere Verantwortung auch dafür hat und da ist natürlich die Frage, wenn auch der Berufsverkehr sicherlich einen gewissen Anteil auch hat am ÖPNV, aber ist es ist jedenfalls nicht so, dass man primär sagen würde, der ÖPNV dient jetzt erstmal nur der Gruppe der Arbeitgeber oder der Unternehmen, sondern es sind ganz viele, die davon profitieren und deswegen ist es schwierig zu sagen, ich greife mir jetzt eine Gruppe raus und nehme nur die und lege da eine Abgabe drauf. Also so wie es in Frankreich gemacht ist, das würde finanzverfassungsrechtlich in Deutschland definitiv nicht gehen. Okay, danke für die Klarstellung. Äh, bleibt die Frage, wie man die Angebotserweiterung dann finanzieren will. Äh, ich habe vom VCD noch in Erinnerung, dass der das mit der Steuerfinanzierung äh, kritisch sieht, ähm, weil es die Haushalte zu sehr belastet oder sehe ich das falsch? Heidi? Ja. Du meinst du reine Steuerfinanzierung? Ja. Ja, woher soll es kommen? Das Geld kann man ja nicht vermehren. Und äh, wenn man keine Abgabe kassiert oder keine Umlage, dann steht die Kommune ja in Konkurrenz zum Kinder, also Kindertagesstättenbau, zu Asylbewerberunterbringung mhm, und Schulen, so. ja. Schulen und und wie soll die Kommune das dann machen und dann der, der Verkehr, also ich weiß das von den Grünen, die haben mal eine Umfrage gemacht vom Wahlkampf, äh, also nicht in Berlin, sondern bundesweit, welche zehn Projekte sind Ihnen am wichtigsten und die Mobilität kam an zehnter Stelle. Erst kommt, ich brauche ein Dach über den Kopf, ich muss was zu essen haben und so weiter und so weiter. Dann machen wir uns nichts vor, also wenn man Steuer finanziert, ist die Konkurrenz viel zu groß. Okay, dann haben wir hier vorne eine Wortmeldung. Ja, ähm, ich habe eine Frage. Äh, nämlich, ähm, es wurde ja auch angesprochen, ich glaube von Herrn äh, Friedrich, dass äh, Zahlen von Verkehrsbetrieben schwer zu bekommen sind. Und ich denke gerade, mhm. das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil wenn man ähm, Informationen hätte, die die meisten Verkehrsbetriebe vermutlich besitzen, mhm. nämlich über die Auslastung der Linien, über Natürlich, die Erlöse, über so. was auch immer, ähm, ist, ist man schon ein ganzes Stück weiter äh, dabei, sich zu überlegen, wo man was verbessern kann, wie man das Angebot verbessern kann. Ich stelle mir auch vor, an, äh, an vielen Stellen ist die Kostenstruktur bestimmt auch nicht äh, optimal. Mhm. Ähm, wie, äh, haben Sie einen Vorschlag, wie man ähm, die Verkehrsbetriebe irgendwie dazu kriegen kann, dass sie das auf jeden Fall müssen oder dass man an Zahlen rankommt, so dass einfach nur, ich mein, ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Dinge auch einfach schon dadurch offenbar werden, dass äh, die Zahlen eben äh, bekannt werden. Ich hätte auch ein paar Vorschläge, aber Herr Dr. Friedrich, bitte schön. Die Frage stellt sich juristisch, ob Betriebe, die in öffentlicher Hand sind, nicht auskunftspflichtig sind. Wir lassen das juristisch prüfen gerade an dem Thema Ausschreibung, was ja auch so ein Thema ist. Sind sie sind, nicht im Übrigen, kann ich Ihnen sagen. Halt, halt, wir prüfen gerade über Ausschreibung. Die haben gerade eine Ausschreibung in Baden-Württemberg, die wir gerade prüfen, ob die nicht veröffentlicht werden muss. Unser Jurist ist ziemlich sicher, dass es sein muss. Hm. Also das ist eine spannende Frage, es gibt bisher kein Urteil und deswegen gucken wir uns mal an. Ja, mal gucken. Aber es ist auch die Frage der Politik gefordert. Wer ist der Eigentümer dieses Unternehmens? Wir. Nicht der Senat. Das sage ich nochmal, wir, wir müssten alle fordern, wir gemeinsam, wir möchten diese Zahlen sehen. Es kann nicht sein, kann nicht sein, dass die Bürger dafür keine Auskunft bekommen, aus meiner demokratischen Sicht. Okay. Äh ja, das sehe ich auch so. Ein, ein Hinweis vielleicht von mir noch. Ähm, ich habe sie gesehen. Äh, ansonsten noch mal kurz die Hände hoch. Wo ist das Mikro gerade? Wer hat Ah, da. Okay. Dann jemand noch mal aus den hinteren Reihen. Jemand? Ähm, da, am Tisch. Sie sind länger gemeldet. Dankeschön. Kein Moment. Äh, ein Hinweis vielleicht noch. Äh, es gibt so, es gibt etwas grundgesetzlich festgeschriebenes, das nennt sich äh, der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Mhm. Man muss auch mal, mal darüber nachdenken, dass äh, möglicherweise weniger Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse involviert sind bei den Betrei Betriebsgesellschaften, wenn man einen solidarisch äh, und finanzierten ÖPNV hat. Das heißt, die äh, Möglichkeit, sich äh, mit den eigenen Rechten vor der Öffentlichkeit zu verstecken, nimmt auch dadurch ab. Also vielleicht so ein bisschen äh, Katze beißt sich selbst in den Schwanzproblem, aber... Das kann auch helfen, ja? also sich mehr Steuerungsmöglichkeiten zurückzuholen über eben die Möglichkeit, sich mehr Informationen zu holen. Ansonsten ist es tatsächlich trotz der öffentlichen Eigentümerschaft von Betrieben sehr schwer, bestimmte Informationen zu bekommen, das ist richtig. Ja, Arthur Frenzel, mein Name, ebenfalls vom Berliner Fahrgastverband. Ich würde das, was Herr Friedrich sagt, aber noch ausweiten wollen, auch wenn es Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gibt. Ähm, auch die Steuerfinanzierung, da ist es ja so, dass wir als Bürger alle dafür bezahlen. Wir bezahlen ja auch jetzt schon, wo ja. es kein Bürgerticket und keinen fahrscheinlosen Verkehr gibt. Und in dem Fall ist es so, dass da, wo ähm, Subventionen, wie Herr Maas dazu sagt, ähm, reinfließen aus unseren Geldern, dann möchte ich als Bürger schon auch wissen, und das gehört mit zur Grundlage, damit ich demokratisch mitbestimmen kann, damit sowas wie von der Schweiz hier vorgeschwärmt wurde, da, da gehört dazu, dass ich auch weiß, wie viel bezahlt der Berliner Senat jährlich an die BVG und genau wofür, was hat er bestellt und auch was hat er nicht bekommen, wo hat die BVG vielleicht nicht gefahren, wo sie hätte fahren sollen. Ja. Und äh, dass, wenn diese Zahlen sozusagen da liegen, dann kann ich auch qualifiziert mitreden. Ansonsten passiert uns nämlich sowas, wie es in manchen Fällen ist, wo äh, irgendwelche Zeitungen mit großen Buchstaben eine Stimmungsmache machen, weil, weil sie schöne Anzeigen von Autoindustrie kriegen und da sind wir wieder beim Thema und dann sagen: Ach, naja, das wollen wir doch nicht, das ist nur zu teuer. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Die Zahlen müssen wirklich auf den Tisch, egal ob fahrscheinlos oder nicht. Vielen Dank, da rennen Sie bei mir offene Türen ein und bei meiner <lacht> Fraktion auch. Deswegen gebe ich mal, weil mich das auch tatsächlich interessiert, wie viel wissen wir denn eigentlich, Andreas? Ich meine, du schreibst ja kleine Anfragen. Zum Beispiel. Können wir wissen wir wie viel äh, äh, Geld können wir das öffentlich machen wie viel Geld äh, aus welchem Topf in die BVG in den VBB fließt und wo das eingesetzt wird? Ich weiß es nicht und ähm, das ist immer die eine Sache sozusagen die Möglichkeiten oder die Rechte die man hat und das was dann wirklich auch hm. kommt. Also ähm, ja. Es ist sehr schwierig oder herausfordernd, das weißt du auch, ähm, gerade bei schriftlichen Anfragen die Fragen so zu stellen, dass dann tatsächlich auch eine passende oder fundierte Antwort mit dem, was man eigentlich erwartet und sich wünscht, dann zurückkommt. Mhm. Das ist eine Kunst. Ähm, diese ähm, Aufteilung ist aber ähm, ist mir nicht bekannt. Und es ist natürlich äh, wäre natürlich wünschenswert, äh, das zu wissen, allerdings äh, ja, ist ja auch ähm, bekannt, äh, wieso und weshalb natürlich die Verkehrsunternehmen das jetzt nicht sozusagen vorne auf ihrer Webseite oder wo auch immer draufschreiben. Im Grunde muss man natürlich darüber nachdenken, wie geht man damit um. Ich bin sofort dabei, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, natürlich auch solche Zahlen an die Öffentlichkeit zu bekommen. Okay, dann haben wir die Wortmeldung okay. da vorne. Ja, guten Abend, mein Name ist Susanne Kloth, ich komme vom Berliner S-Bahn-Tisch und äh, wollte vielleicht drei Sachen anmerken und zwar gerade zu der Diskussion äh, zur Offenlegung der Verträge wäre das ja in dem Fall, ne, der Verkehrsverträge. Das haben wir damals, als wir ähm, ein Volksbegehren auf den Weg gebracht haben gegen die Ausschreibung der Berliner S-Bahn und gegen die Privatisierung. Äh, da war eine Forderung von uns damals die Offenlegung der Verträge. Das war ziemlich schwer, aber es hat letztendlich geklappt. Da wurde auch immer, immer ins äh, Feld geführt, ne? also das handelt sich ja denn auch um Betriebsgeheimnisse etc. pp. Also ich denke, das ist grundlegend, wenn wir äh, zahlen als Steuerzahler oder auch als Verkehrsteilnehmer, müssen wir wissen, ähm, wie es in dem Unternehmen aussieht und wie die Verträge gestaltet sind. Das ist das eine. Dann vielleicht noch das nächste, es wurde ja hier schon von Herrn Wolf und von verschiedenen anderen über die Angebotserweiterung gesprochen. Ich denke, wir wären schon froh, also ich wohne auch im Westteil der Stadt, allerdings im Außenbezirk. Also, ich wäre schon froh, wenn ich mal nicht das Fahrrad, meistens nehme ich das Fahrrad, aber wenn ich mal es eilig habe, dann muss ich eben auch auf öffentliche umsteigen. Und dann wäre ich schon froh, wenn das Verkehrsangebot, was es gibt, auch wirklich existent wäre. Ja, also, wenn man denn im Außenbezirk wohnt, und die Busse fahren alle 20 Minuten und es stellt sich aber heraus, dass sie eventuell nur 40 Minuten fahren oder auch vielleicht mal 60 ne? und das ist eigentlich so täglich der Fall zu verschiedenen Zeiten. Und äh, über die S-Bahn, von der S-Bahn wissen wir alle, wie es da aussieht. Ja? Also wenn man in verschiedenen Haltestellen oder Bahnhöfen steht, äh, wie oft denn die S1 oder Ring oder weiß ich was ausfällt. Also ich denke, bevor wir ein Angebot erweitern, denke ich, machen wir doch erstmal das Angebot, was wir haben, sicher und auch zuverlässig und berechenbar. <lacht> äh, und dann vielleicht noch das Letzte. Es geht ja immer um die Finanzierung und äh, ein Aspekt damals bei uns beim Kampf für die, für die Berliner S-Bahn war ein ganz wichtiger Aspekt, dass eben äh, die Gewinne, dass ein Verkehrsunternehmen ja nicht gewinnorientiert sein soll, sondern eben im Rahmen der Daseinsvorsorge äh, eben die Einnahmen dazu nutzen sollte, eben die Infrastruktur aufrechtzuerhalten und die Einnahmen eben in die Infrastruktur zu stecken. Und leider ist es ja heute so, also wir sehen es ja besonders bei der, bei der S-Bahn, wenn man sich eben börsenorientiert sozusagen bewegt ja, und es auf Gewinne ankommt, dann kann man natürlich viele Einnahmen werden dann eben nicht mehr in die Infrastruktur gesteckt, was natürlich entsprechend marode Schienen, Gleise etc. Züge zur Folge hat. Okay, vielen Dank. Ich wollte eigentlich noch jemanden dran nehmen. Der Beitrag war jetzt dann aber hat mir äh, meiner letzten Fragezeit beraubt. Ich möchte dem Podium noch mal äh, die Möglichkeit geben, jedem Einzelnen, jeder Einzelne, äh, einen Schlusssatz zu sagen. Was nimmt man mit? Wie machen wir jetzt weiter? Äh, bleibt alles beim Alten und wir äh, warten bis äh, die nächste Fraktion eine Studie rausgibt? Oder äh, Heidi, was machen wir? Ich wollte Jutta Matuschek noch mal zitieren und auch bestärken, schade, jetzt ist sie gerade weg, aber ich sage es trotzdem noch mal. Wird aufgezeigt. Also wir, wir als VCD haben auch eine Finanzierungsstudie in Auftrag gegeben, nicht nur auf Berlin bezogen, sondern bundesweit. Ich arbeite ja für, die, äh, für den Bundesverband, für alle Kommunen ein eigenes Finanzierungsinstrument, um das Angebot im ÖPNV zu verbessern. Bei all diesen neuen Modellen, auch bei der Diskussion um den Nulltarif im ÖPNV, müssen wir immer als erstes sagen, die, die Finanzströme, wie sie jetzt aus der, von der Bundesebene kommen, dürfen nicht, äh, dürfen nicht weniger werden. Das muss man immer als erstes sagen. Das hat Jutta gerade gesagt, also nicht, dass der Bund sich aus der Finanzierung des ÖPNV zurückzieht. Das ist die große Gefahr, deswegen immer erst diesen Satz vorausschicken. Vielen Dank. Dann äh, Matthias Gibner. Ja, jeder jeder ja. muss hier. <lacht> ähm. Die Diskussion hat gezeigt, dass es äh, in der Stadt doch ein relativ breites politisches Bündnis dafür gibt, dass erstens der öffentliche Verkehr verbessert und ausgebaut wird und dass es auch einen Konsens gibt, dass das Tarifsystem, was wir im Augenblick haben, äh, nicht mehr so weiterentwickelt werden kann, sondern dass man zu etwas Neuem kommen muss. Ähm, da, denke ich, äh, haben wir hier viele gute Ideen gehört und wir wissen also auch, dass die Leute, die das fordern, nicht alleine stehen. Ähm, wie die politische Macht äh, aussieht, um diese Ziele auch umzusetzen, das ist dann eine ganz andere Frage, die dann auch bei den nächsten Abgeordnetenhauswahlen wieder neu verhandelt wird. Und äh, meine Befürchtung ist natürlich, dass äh, wieder ähnliche Ergebnisse rauskommen wie vor äh, vier Jahren. Ähm, und von den groß, beiden großen Parteien, die im Augenblick im Senat die Mehrheit haben oder den Senat stellen, äh, wissen wir leider, dass die Lippenbekenntnisse zwar groß sind, aber am Ende für den Autoverkehr vor allen Dingen gedacht wird. Und äh, da muss, müssen wir alle gemeinsam irgendwie etwas dagegen tun. Vielen Dank. Herr Dr. Friedrich. In Osnabrück leben wir die glücklichsten Menschen laut Umfragen. Der Senat, der, die Stadtverordnungssammlung hat gerade beschlossen, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen für ein Bürgerticket. Für 100.000 Euro. Doch, beschlossen. <lacht> Doch, beschlossen. Wie es gemacht wird, wie's, ja, wie's, wie's gemacht wird und die Frage, hat es beschlossen, habe ich gesagt. Unter Einbeziehung der Stadtwerke. Dass es das alles mühsam ist, aber es wird auch eine Frage, ob man nicht im Senat, den Senat mal fragt, ob die BVG nicht beauftragt werden kann, eine solche Studie durchzuführen. Ich, ich weiß, dass es mühsam ist und was also alles. Ich habe hab Frau Nikutta schon gefragt. Ich habe keine Lust. Die, die, die <lacht> ob, ob eine Leiterin eines solchen Betriebes nach Lustprinzipien arbeitet oder nach Anforderungen der Politik, wäre eine Frage, die man klären müsste. Ja. Oh. Vielen Dank. <lacht> Herr Maas, würden Sie es noch mal machen? <lacht> <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben mit dieser Studie, jedenfalls war das unsere Intention, Versucht der, der Diskussion, die dringend notwendig ist, über die Zukunft der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs ähm, in Berlin eine neue Grundlage zu geben, dass wir hier die Diskussion ähm, zwischen den Parteien, die, die hier sehr lebhaft ist, was ich sehr, was ich sehr begrüße, ähm, dass wir hier auf, auf einer neuen, ähm, nicht nur rechtlichen, ähm, sondern auch ähm, fachlich fundierten Basis äh, diese Diskussion voranbringen können. Ich glaube, das ist dringend notwendig, dass wir auch deutschlandweit über neue Finanzierungsinstrumente für die Kommunen sprechen. Äh, da haben Sie völlig recht. Die, die, die Nöte sind so groß, äh, dass wir im Ernst äh, gar nicht in vielen Städten darüber nachdenken, wie können wir das Angebot ausweiten, sondern wie können wir es überhaupt schaffen, das bestehende Angebot zu halten. Insofern brauchen wir diese neuen Instrumente und, und mich freut es, wenn wir, wenn wir hier so eine breite Resonanz finden, dass wir da vielleicht ein paar Instrumente entwickelt haben, über die es sich lohnt, äh, weiter nachzudenken. Vielen Dank. Andreas, du hast das Schlusswort. Ja, die ähm, Diskussion und auch die Studie zeigt ja, dass es ähm, sozusagen jetzt einfach auch noch weitergeführt werden muss und dass es noch längst nicht sozusagen am Ziel ist und wir dann irgendwie einen Schalter umlegen und ab morgen ist dann alles so, wie wir uns in, das, in unseren Träumen vorstellen. Und ich glaube, an der Stelle sind wir erstmal alle ähm, in, an den verschiedensten Stellen weiterhin gefordert, einfach ähm, weiterzuarbeiten. Die Interessensverbände genauso wie die Bürger, die sagen müssen, wir wollen über unseren Verkehr entscheiden, genauso wie die Parteien, die äh, sich Gedanken machen, wie finanzieren wir den Verkehr in Zukunft, was ist uns politisch wichtig und ähm, dann eben auch mit ihren Wählern natürlich dann, äh, darüber entscheiden, äh, ist das eine richtige äh, Zielstellung oder nicht? Wollen wir eine 100 eben dann haben, äh, mitten durch den Prenzlauer Berg, den Lückenschluss, also einen äh, Ring in, in der Stadt, oder wollen wir das nicht? Und deswegen ähm, ja, heißt das erstmal weit mehr Arbeit für uns alle, noch auch in Zukunft. Und für uns ganz konkret als Fraktion heißt das natürlich, da weitermachen, wo wir jetzt sind. Und das heißt, in den Haushaltsverhandlungen dafür sorgen, dass der. Nahverkehr eben der öffentliche entsprechend ausgestattet wird und eben dafür zu sorgen, dass die ähm, Steuermittel und die Mittelzuweisungen eben nicht reduziert werden. Und ähm, ich freue mich, ich glaube, da sind wir dann mit den Linken und auch mit den Grünen sicherlich äh, einig, dass ähm, das genau an der Stelle da so weitergehen muss. Das heißt also genau auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur in Zukunft nicht weiter auf Verschleiß gefahren wird, sondern eben entsprechend ausgestattet wird, dass der Verkehr so stattfindet, wie er im Fahrplan steht. Ähm, und so weiter und so fort. Also insofern, ähm, ja, bleiben wir nicht stehen, sondern gehen weiter und hoffe, dass wir auch weiter im Gespräch bleiben. Und das auch gerne mit Ihnen, mit Euch, äh, jetzt beim Schnittchenempfang und Vernetzen. <lacht> ähm, und davor? Vor dem Schnittchenempfang. Du darfst noch was sagen? Ja. Ja? ja? Ich, äh, so, ja yeah, du darfst ja, jetzt einen Moment, Moment, machen. Moment, Moment. Ja, ja. Äh, ich fand das sehr bereichernd, wie gesagt, ich hatte ja mit Absicht im Übrigen die Studie vorher nicht gelesen und weil ich keine Zeit hatte, ich habe jetzt viel gelernt. <lacht> äh. Ich habe jetzt viel gelernt und äh, die Ersten verlassen schon fluchtartig das Podium. Deswegen mache ich es auch ganz kurz. Vielen Dank, vielen Dank äh, für alle, die teilgenommen haben. Vielen Dank, dass Sie hier waren und genießen Sie das Buffet und äh, die Getränke, die es gibt. Jetzt darf Andreas noch was machen. Jetzt darf ich noch was sagen. Dazu stehe ich auch noch mal auf. Ich möchte mich natürlich bei all denjenigen bedanken, die überhaupt das möglich gemacht haben, dass wir, an der Stu äh, dass wir die Studie jetzt in den Händen halten. Das ist auch immer was Besonderes, wenn man sowas noch mal auf Papier hat und noch mal irgendwie mit ins äh, Bett oder wohin, auch immer nehmen kann, um diese spannende Lektüre ähm, zu ähm, lesen. Ähm, deswegen besonderen Dank an Herrn Maas und an Herrn Waluga für das Erstellen der Studie. Vielen Dank an die Mitarbeiter auch und Mitarbeiterinnen bei uns in der Fraktion, alle, die daran beteiligt waren in der Pressearbeit und eben auch an anderer Stelle, damit das so passiert. Und ich muss an dieser Stelle einen tatsächlich ganz besonders herausgreifen, weil er für mich tatsächlich auch einfach eine ganz besondere Rolle an der Stelle gespielt hat. Deswegen muss ich den Herrn Dr. Armin Kuhn, meinen Mitarbeiter, nochmal auf die Bühne bitten. Ja. Und, und da, wir, da wir in der Piratenfraktion auch immer ähm, für besonders viel Arbeit und Stress und auch Aufregung, aber auch viel Spaß sorgen, möchte ich dir ähm, als Dank für deine ähm, zentrale Arbeit ähm, ein, äh, eine Möglichkeit geben, diesen Stress auch wieder abzubauen und einer, an einer ähm, passenden Stelle in Berlin, Wellness-Oase, zu entspannen und dich zu erholen <lacht> von dem Stress, den wir dir bereitet haben und übergebe dir hierfür... Noch ist es auf Papier und ein Ticket als Eintritt an dieser Stelle. Vielen Dank, Armin. So, ja.